So, dann kommen wir zu den Abstimmungen über die Beschlussempfehlung. Zunächst möchte ich noch den Hinweis machen, die allgemeine Bitte, die für die fraktionslosen Abgeordneten geschaffenen Plätze sollten auch bitte für die beiden fraktionslosen Abgeordneten freigehalten werden, was immer das heißen Straf es vor, insbesondere bei den Abstimmungen. Vielen Dank dafür. So, Und jetzt kommen wir zu den Abstimmungen. Meine Damen und Herren, sind Sie aufmerksam? Müssen Sie bei mir immer sein? Ich rufe auf, Tagesordnungspunkt 57 auf. Meine Damen und Herren, bitte. ich bitte um Aufmerksamkeit. Beschlussempfehlung der Ausschüsse zur Petition, Drucksache 208490. Wer stimmt den Beschlussempfehlungen zu? Wer ist dagegen? Keine. Es war einstimmig. Dann ist dies einstimmig von allen Fraktionen und den fraktionslosen Kollegen so beschlossen.